In diesem Multimedia-Tutorial erfahren Sie, wie Sie Dateien in Moodle optimal verwalten können. Aktivieren Sie zunächst die Bearbeitungsfunktion mit der Schaltfläche Bearbeiten einschalten. Der einfachste Weg, Dateien im Kurs abzulegen, erfolgt über Drag and Drop. Ziehen Sie mit gedrückter Maustaste das Dokument direkt auf die Ablagefläche des Kurses. Der zweite Weg erfolgt über Arbeitsmaterialien. Klicken Sie hierfür im Themenabschnitt Ihrer Wahl auf Material oder Aktivität hinzufügen. Wählen Sie anschließend Datei und klicken auf Hinzufügen. Vergeben Sie zunächst einen aussagekräftigen Namen wie etwa Literaturliste. Auch hier können Sie das Dokument per Drag-and-Drop direkt auf die Ablagefläche ziehen. Hier wird nur der alternative Weg gezeigt. Klicken Sie auf das Icon für Datei hinzufügen. Es öffnet sich das Fenster für die Dateiauswahl. Es stehen Ihnen einige Möglichkeiten zur Verfügung. Die erste Option, Datei hochladen, ermöglicht den Upload einer Datei von Ihrem Arbeitsplatzrechner aus. Mit der zweiten Option, Letzte Dateien, können Sie auf zuletzt hochgeladene bzw. referenzierte Dokumente zugreifen. Mit Dateien in Kursen können Sie auf alle Dateien jener Kurse zugreifen, in denen Sie entsprechende Rechte, zum Beispiel die Rolle der Lehrenden, besitzen. Der häufigste Verwendungsfall ist eine direkte Wiederverwendung einer Ressource aus dem vorigen Semester. Um zu Ihrer Datei zu gelangen, suchen Sie direkt über das Suchfeld oder klicken auf System, um Ihre Kursliste anzuzeigen. Wählen Sie nun den Kurs aus und navigieren zur gewünschten Datei. Um sie zu verknüpfen, klicken Sie darauf. Hier erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie die Art der Einbindung festlegen können. Sie können entweder eine Kopie der Datei anlegen oder mit einer symbolischen Verknüpfung auf die Originaldatei verweisen. An dieser Stelle brechen wir den Vorgang ab, da im vorliegenden Tutorial die Datei über eine andere Option eingebunden wird. Außerdem können Sie Dateien aus ausgewählten Repositories wie Google Drive oder Dropbox einfügen. Moodle ermöglicht es, Dateien aus Webdiensten auf einfache Weise in den Kursbereich zu kopieren. Voraussetzung für die Nutzung dieser Dienste ist ein bestehendes Konto bei den jeweiligen Anbietern und die jeweilige Freischaltung durch die Moodle-Administration. Um nun einen einfachen Datei-Upload durchzuführen, gehen Sie zur ersten Option zurück. In diesem Fenster können Sie auf Durchsuchen klicken um das Fenster für die Dateiauswahl zu öffnen. Wählen Sie die gewünschte Datei Ihres Arbeitsplatzrechners aus. Klicken Sie dabei zunächst auf die Datei und anschließend auf Öffnen. Sie können erkennen, dass die Dateiauswahl korrekt durchgeführt wurde. Unter dem Feld Speichern unter können Sie einen alternativen Namen eingeben, das heißt die Datei umbenennen. Mit den letzten beiden Feldern können Sie den Autor bzw. die Autorin sowie die Lizenz der Datei bestimmen. Um den Upload-Prozess abzuschließen, klicken Sie auf Datei hochladen. In der Ablagefläche können Sie nun die hochgeladene Datei sehen. Um sie zu bearbeiten bzw. um Kontextoptionen anzuzeigen, klicken Sie mit der linken oder rechten Maustaste auf die Datei. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Datei herunterladen, löschen oder im Falle mehrerer Dateien die Angewählte als Hauptdatei setzen können. Weiters können Sie hier die zuvor gesetzten Werte jederzeit ändern. Unter Darstellung können Sie die Art der Anzeige bestimmen. Hier können Sie festlegen, ob Sie Dateien einbetten, zum Download anbieten, oder in einem neuen Fenster öffnen möchten. Um den Upload fertigzustellen, klicken Sie auf Speichern und zum Kurs. Wir können erkennen, dass die hochgeladene Datei erfolgreich verknüpft wurde. Abschließend sei noch der Weg gezeigt, wie Sie mehrere Dateien auf einmal zur Verfügung stellen. Der empfohlene Weg hierfür ist die Verwendung des Arbeitsmaterials Verzeichnis. Klicken Sie in einem Themenabschnitt Ihrer Wahl auf Material oder Aktivität hinzufügen. Im Auswahlfenster wählen Sie Verzeichnis aus und klicken anschließend auf Hinzufügen. Vergeben Sie zunächst einen aussagekräftigen Namen wie Kursinterne Dokumentenablage. Sie können nun im Bereich Dateien, wie schon gezeigt, Dokumente hochladen. Außerdem können Sie innerhalb des Verzeichnismoduls auch Ordner abbilden. Klicken Sie dafür auf das Icon Verzeichnis erstellen. Vergeben Sie einen Ordnernamen, zum Beispiel Unterordner, und klicken auf Verzeichnis erstellen. Sie können nun diesen Ordner öffnen und mit Dateien befüllen. Klicken Sie abschließend auf Speichern und zum Kurs. Das Verzeichnis ist angelegt. Lehrende wie Studierende können nun die Ordnerstruktur samt den hochgeladenen Dateien sehen. Sie können bei Bedarf die Dokumente sowie die Ordner jederzeit mit Bearbeiten ändern. Zum Schluss noch ein kleiner Tipp. Klicken Sie auf der codes beim soeben angelegten Verzeichnis auf Bearbeiten und dann Verbergen. Das Verzeichnis ist nun vor den Studierenden verborgen, und Sie können es als nützlichen Ablagebereich und Austauschordner mit anderen Lehrenden des Kurses nutzen.